<lacht> ich ja, ja, and and wir 400 views nur only Dulu, and here like quarter, and but werden mit schwimmen ja Sie sind ja die Lotusblüten da in der Mitte. Ja aus aus dem 17. Jahrhundert ja also das heißt der Tempel wurde 1759 aufgebaut ja? von den ersten Hindus die hier gekommen waren ja? und haben dann damals äh, diese Wasserquelle hier gefunden ja und dann sind die dann hier niedergelassen ja also dann sind die dann hier geblieben und dann bis jetzt natürlich ja So, die, ah, das gespaltene Tor auch wieder mit Duarapala, das ist ja eine echte Duarapala-Figur aus dem 17. Jahrhundert. Ja. Das sind ja die Mangostinbäume, ja? die, die viele Bäume da. Genau, ja. Ja, Mangostin, ja. Da hängen die. die es wird dunkel, ja? wenn die äh, groß sind oder reif sind, die werden dunkel. Das ist einer der Lieblingsfrüchte von vielen Menschen, ja, ja, ja. ja genau, die sind, die heißen Mangis bei uns, ne, Mangis. Ja. ja, vielleicht in den Markt, in den Ständen, da, Ständen, ne, nee, nee, die sind so rot, mit Stacheln, na, das hier, nein, ah, nein, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Liches. Das ist Rambutan. das ist nicht Rambutan, das ist Mangostin. Mangostin. Das ist ein weiches, süßes ja, ja. Weiße, genau. ein weißes, weißes, weiches Fruchtfleisch. Ja, genau. Weißes, ja. Ja. weiches Fruchtfleisch. Ja, genau. Ja. Das werden wir doch finden. <lacht> <lacht> Mangustin. Ja. Rambutan. kenne ich ja, ja. ja Rambutan, genau, die Lychee-artige Fruchtfleisch. Ja. Ich glaube, das kenne ich noch nicht. Ja. Ja. Dann, das ist, die sind ja Mangostin. Ja. Meine, Sind die reif, so ja. bekommt man sie zu kaufen? Ja, ich glaube schon, ja. Vielleicht werden wir dann in den frischenständen Ständen nee, finden, gut, in der Macht. Der hat Ma noch guten Kontrast. Nein, gut. <lacht> das ist der Kontrast, der ist ja schön hier in der Mitte, ne? Der Weg, meinst du jetzt? Ja, ja, genau. Ist neu, ja? Ist neu. So, hier Gut. ist ein Video-Konfluss zwischen dem Hindu-Tempel und dem anderen von der Multikalkon. Ja. Ja, da gibt es dann drin verschiedene Gebäude für bestimmte für verschiedene Glauben, ja? Für verschiedene Religionen, ja? Einen für Hindus und einen für Muslim, ja. Und die sind auch schon Christen da, ja, oder die Buddhisten, ja. Das hat man sich, ob man sich ist. Das hat man sich, auch man sich oben überesselt ist. Und dann ja. das kriegen die ja